Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Kommt ein Mann mit einer Waffe in eine Bank. Er räumt das ganze Geld aus. Danach geht er zu den Bankkunden, zum ersten und sagt, hast du mich gesehen, die Bank auszurauben? Sagt er, ja. PING! Er erschicht ihn. Er geht zum nächsten Kunden. Hast du mich gesehen, die Bank ausrauben? Ja. Auch der wird erschossen. Daraufhin geht er zum dritten. Hast du mich gesehen, seit die Bank auszurauben? Sagt er. Äh, nein, ich nicht. Aber meine Frau. Der Montagswitz.